Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt schon an der Spitze angelangt bist. Huh? What? Da gibt es nämlich noch den Champ. Und sei gewarnt, denn der Champ ist noch viel stärker als die Top 4. Geh durch diese Tür, um dich dem finalen Kampf zu stellen. Ah, Champ? Es ist noch nicht vorbei. Ein Champ-Kampf. Wie er es genannt hat. Steht uns noch bevor. Alright. Vor dem Kampf muss ich sagen, habe ich am meisten Angst. Und, äh, ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall Glück. Das kann ich jetzt ziemlich ziemlich gut gebrauchen. Ich gucke noch gerade wegen meiner Heil-Items, die ich hier liegen habe. Tafelwasser kann ich hier noch verteilen. Uh, 100 heilt das. Okay. Ne, sonst habe ich nichts. Alles klar. Alles klar. So sieht's aus. Speichere nochmal schnell ab. Und nun auf. Ich bin so hyped Auf den finalen Kampf gegen den Champ. Wer ist es? Wer ist der Champ? Ihr werdet es mir nicht glauben, falls ihr das Spiel noch nie gespielt habt. Aber es ist. Es ist niemand Geringeres als eine alte Bekannte. Oh Gott, die Musik, Albträume! Wie ist es dir ergangen? Ich möchte dir nochmal für deinen Einsatz damals am Kraterberg danken. Das ist Cynthia und diese Musik über Albträume. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden. Das bedeutet auch, dass ihr über eure eigenen Schwächen triumphiert habt. Außerdem sieht man euch regelrecht an, wie stark ihr auf eurer Reise geworden seid. Doch genug geredet. Lasst uns kämpfen. Deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon Liga nehme ich deine Herausforderung an. Champ Cynthia, der stärkste Trainer oder Trainerin in ganz Sinnoh, ist sie. Und ihrem Krypto fängt ja an mal lauter machen. Der das viel Snappt. Und sie hat sechs Pokémon und die sind alle... Overlevelt, wie ich gerade merke. Auch. Oh Gott. Krippok. Ich habe vergessen, was für ein Typ Krippok ist. War es unlicht? Oh Gott. Oh Gott. Egesamen erstmal. Ich werde wahrscheinlich auch für jedes einzelne pokémon hier irgendeinen Shadows-Effekt einsetzen. Unser finaler Kampf hier. Okay, nicht wirklich, aber... Das ist auf jeden Fall der wichtigste Kampf hier. Dieser Kampf wird entscheiden, wer der stärkste Trainer in ganz Sinnoh ist. Ich. Oder ja. Ja, gerade die Mucke viel zu sehr. Ich kann mich nicht auf den Kampf konzentrieren. Das ist krass. Krippburg ist so krass, so krass. Man kann Krippburg schon von äh, nach der zweiten Arena oder so ungefähr haben, glaube ich. Aber da musst du schon gesuchtet haben. Also Krippbook kriegt man äh, irgendwo vor Trost, du bei dem Stein kannst du so ein Item einsetzen. Das haben wir auch gemacht, aber man muss dafür jeden einzelnen NPC, glaube ich, im Untergrund angesprochen haben, um es dann spawnen zu lassen, was komplett dumm ist und das dauert viel zu lange, aber so ist es halt. Ja, so ist es. Ich setze Tricky ein. Mit Tricky habe ich irgendwie mehr Confidence. Ich habe irgendwie das Gefühl, mit Tricky kann ich äh, mehr erreichen als mit Shelterra. Auch wenn es jetzt böse klang. Vor allem eigentlich ein Pokémon, wo ich den Typen vergessen habe. Wäre es keine schlechte Idee, mein Pokémon auszuwechseln. Zu irgendeinem Pokémon, wo ich denke... Da hat es mehr Chancen. Ich denke, eine Feuerattacke wird definitiv normal effektiv sein. Deshalb Flammenwurf! Yes! Crit! Eins davon ist down! Das, wo ich keine Ahnung hatte, welches Typ das nochmal war. Okay. Gastrodon. Gestein oder sowas? Gastrodon. Nee, Wasserboden! Ach nee, ich hab's so verwechselt! Wasserboden! Ich hab ganz, an einen ganz anderen Pokémon gedacht, da habe ich gerade. Das ist Wasserboden, ja, natürlich! Und jetzt setze ich Wasser -Pokémon dagegen ein. Wie dumm! Obwohl, so dumm ist es tatsächlich gar nicht. Das war sogar ein bisschen schlau. Ich kann die Runde verwenden, um meinen Schatterer zu heilen, bevor ich es wieder reinschick. Das war schon nicht, nicht dumm. Aber jetzt muss ich es auch richtig ausnutzen, das Ganze. Also, wenn man dieses Theme nicht feiern kann, dann ist irgendwas falsch mit euch. Wenn das nicht die größten Goosebums ever abgibt und die größten Gänsehäute, meine ich, dann weiß ich auch nicht. GIGASAUGER! one hit KO. Oh. Vier verbleiben! Was hat sie jetzt nächstes? Ich weiß, dass sie ein Pokémon hat, wo ich richtig vor Angst habe, aber ansonsten... Das war nicht mal das Pokémon, was ich meinte, aber Milotic... Ich habe sehr viele Einträume von Milotic! Nicht wegen ihr, sondern wegen anderen Pokémon-Spielen! Es muss ein Ende haben! Und natürlich kann ich das oh nicht. Oh, es auch! Oh, wollen wollte mich nicht! Ich wollte mich nicht! Ah! Das ist schlimmer! Das ist viel schlimmer! Oh, ich bin aber aufgetaut! Ich hab's nicht gesehen, ich hab nur weggeguckt! Ich bin aufgetaut. Oh, Sehr gut! Ich muss hier schnell raus, Alter! Okay! Oh, was? Oh, was? Warte, warum hat sie ein Heißorb? So warum ver... Warum setzt sie sich selbst in Brand? So dumm ist sie ja nicht, dass sie sowas machen würde. Ich meine, sie hat ja extra dieses Item auf ihr Pokémon gelegt. Die hat irgendwas vor! Ich rieche es, dass irgendwas fishy ist. Ja, ja ziemlich fishy hier. Was hat sie vor, Alter? Was hat sie vor? Ich hoffe, sie hat nichts gegen meinen Scorpion. Obwohl... Eisstrahl ist glaube ich auch nochmal effektiv, ne? Nee, nicht gar nicht. Okay. okay. Ich würde noch eine Attacke aushalten, wenn sie nicht kritet. Warum setzt sie sich selbst in Brand? Ich verstehe es nicht. Was hat sie damit vor? Keine Ahnung. Was mal Giftstreich. Bam! Macht gar keinen Damage. Wow. Wasser. Sie will mich selber... Sie will mich in Brand setzen hier. Und ich werde auch in diesem Kampf meine Top-Beleber einsetzen, wenn es dazu kommen wird. Denn für diesen Kampf habe ich sie ja aufbewahrt. Dem finalen Kampf. Von der Story natürlich. Das Ende der Geschichte ist hier. Falls wir schaffen sollten. Ich hoffe doch. Dass wir schaffen. Ach, das ist sehr schwierig. sich dagegen ein? Ich habe kein Pokémon kein einziges, was wirklich viel Damage gegen Milotic macht. Das ist ein Wasser-Pokémon, was eine Eisattacke kann. Also, da kann ich keinen Schalterer reintun. Okay, nice. Ich habe es zumindest. Äh ich habe zumindest Egelsamen treffen können. Und aus irgendeinem Grund hat sie sich in Brand gesetzt. Ich verstehe nicht, warum. Warum hat sie einen Heilsauber auf minute Ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe da ihre Taktik nicht. Ob das irgendwie dann stärker wird, ob das so eine Fähigkeit ist, wenn es äh, Status-Effekt hat, dass es dann stärker wird. Das könnte ich mir noch vorstellen, aber sonst fällt es mir nicht ein. Sie heilt sich jetzt sogar mit einer Top-Genesung. Also, das ist gut. Aber jetzt hat sie keins mehr. Nein, hoffe ich. Zumindest. Ich weiß es nicht. Aber. Egesan wirst du damit nicht los, meine Gute. Nö. Den Egesan nehme ich schön mit. Und es verbrennt sich wieder. Ich habe wirklich das Gefühl, dass das irgendwie eine Fähigkeit ist, wenn es einen Shadow-Effekt hat, dass man Milotik stärker ist. Daran glaube ich wirklich. Oh, zurückgeschreckt wegen Biss. Das ist der Vorteil an Biss und nicht Knirscher. Sehr schön, der Kampf verläuft relativ gut. Es, äh, es verläuft ganz okay, würde ich sagen. Nicht wirklich krass. Oh. Ich doch meinen Maul halten. Oh, natürlich ein Pokémon. Das blöde ist, weil es Verbrennung hat, kann ich ihm keine Toxin oder so reindrücken. Das ist echt mies. Ich hab sonst nichts. Es macht keinen Sinn zu wechseln. Was für einen Sinn macht das? Dann seh ich meinen anderen Pokémon in Gefahr. Ich kann heilen. Ja. But that's about it. Wirklich, okay, damit macht keinen Sinn. Guck mal, es heilt sich jetzt einfach wieder. Wir haben uns beide jetzt in diese Runde geheilt. Toll. Das Beste wäre wirklich, wenn ich einen Safe Switch machen könnte. Wenn irgendwann mein meinem Pokémon down geht, ich dann auf äh, Chelterra wechsle und Terra dann Finisher macht mit einer Pflanzenattacke Falls es dann schnell genug sein sollte, das weiß ich ja nicht mal Es macht halt auch keinen Sinn, eine Wasserattacke einzusetzen. Ich werde es versuchen, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn Es wird weniger Damage machen, oder? Ja, es macht ein bisschen weniger Damage, also Das will mich in Brand setzen, das kann passieren Macht das natürlich nicht aber ganz ehrlich, ich glaube, ich werde Tails erstmal K.O. gehen lassen. Für den Safe-Switch. Oh Gott. Erinnert mich so ein bisschen an Garados. Oh, sie switcht! Große Rade! Pflanzen-Pokémon. Ich hoffe, Tricky ist geheilt. Ich hoffe, da war nicht der andere, der geheilt werden muss. Doch. Relativ. Oh, ich habe ihren äh, Satz geskippt, sorry. Ich kann mich nicht auf die Mucke konzentrieren, ich muss mich auf das Gameplay konzentrieren, das ist wichtiger. Macht sehr viel Damage. Aber... Roserade von dir habe ich auch noch ein paar Albträume aber wie auch immer Komm ich du kannst gerne sein Glück versuchen mit Aeroas Kannst es gerne versuchen Bist du zum Glück schneller -ja! Okay ordentlich Damage auf jeden Fall schon mal gemacht Der Energieball sollte mich noch am Leben lassen Ja. Yep. Ich riskiere es, ich, es wird nicht down gehen aber ich habe zumindest sehr viel Damage gemacht doch, es geht down! Yes! Drei Pokémon noch, eins davon Milotic. Drei Pokémon noch. <lacht> 66, das geht voll ab. Lucario, Kampf Pokémon meine ich. Stahlkampf müsste es sein. Und genau jetzt ist Tricky Down! Ich muss Safe-switchen. Ich muss Safe-switchen, was anderes kann ich nicht machen. top geht Top-beleber. Lucario killt mich, aber das ist okay. Top B-Leber auf Tricky. habe ich nötig. Und dann erstmal schön einheizen. Das ist mein Plan jetzt. Das ist richtig intenser Kampf. Feuersturm! Nein, es fängt an! Oh oh, es bufft sich. Wenn es jetzt nicht beseitigt wird. Habe ich ernsthafte Probleme. Oh Gott. Feuersturm mit dem DAS! Yes! Zwei Pokémon noch. Eins von Milotic. Bitte schickt Milotic als erstes rein. Weil dein letztes Pokémon, dein zyklischer Pokémon. 64, nice. So bitte als letztes kommen, für den ultimativen Hype. Du willst jetzt Hyperstrahler lernen? Ist das dein... Ernst? Ist das dein Ernst? Sorry, aber ich mag Feuersturm mehr als Superstrahl. <lacht> Auch wenn Superstrahl richtig gemacht wurde. Ja, Minute kommt, okay. Perfekt. Es hat zwar keinen Egelsamen mehr. Warte, es ist nicht schneller. Es brennt aber immerhin noch. Ich riskier's. es. Ja. Selbst wenn ich irgendwas eingesetzt hätte, hätte das keinen Unterschied gemacht. Ich wäre sowieso gestorben. Und die Hälfte ist weg von ihrem von ihrem Melotik. Hälfte der Leben ihres Minotiks ist futsch. Ich pack Tails rein, weil Tails kann äh, die Attacken von Minotik gut tanken. Wasser gegen Wasser macht nicht so viel Sinn, ne? Setz ein paar Belebe ein und heile. Oder... Habe ich nicht nötig gerade, glaube ich. Ich hoffe, die... Oh, ja, stimmt. Da was. Das stört mich so krass gerade. Diese blöde Verbrennung. Einfach aus dem Grund, weil ich jetzt keine Vergiftung reinkriegen kann. Du, du, du, du, du. Ich heile erstmal meine ganzen Companions. Bevor ich mir jetzt irgendeine Taktik überlege. Das Einzige, was mir jetzt einfallen würde, ist halt warten, bis Tate down geht. Und dann zu Shelterer. Dann nochmal. Pflanzattack einsetzen, denke ich. Und hoffen, dass alles gut geht oder so. Wisst ihr? Du, ja. Sorry, Tate, dass du wieder. Uh, deinen Schweif halten musst. Aber hinhalten muss, aber geht gerade nicht anders. Ja, es tut mir leid. Och, jetzt fühle ich mich schlecht dabei. auch Tails. Ich brauche den Safe-Switch. Ich mache es wieder gut, okay? Ich brauche dringend den Safe-Switch. Alle sind geheilt. Tails, ich werde dich auch noch heilen, falls ich dich benötige. Ich brauche aber jetzt Shelterer. Och meine <lacht> ist doch Mach's mir nicht schwieriger als es ist. Du bist sowieso down wegen der Verbrennung. Oh, es tut mir wirklich leid, Tails. Du hast tapfer gekämpft, ich sehe das ein. Halt durch, mein Freund, ich komme gleich wieder. Ich muss nur jemanden seinen Hintern versohlen. Oder ihren Hintern versohlen. Wie auch immer. Melotik, deine letzte Stündlein. Hat schon lange geschlagen. Dein Eisstrahl wird mich nicht KO'n. So viel ist sicher. Aber weißt du, was ich körpern wird? Der Gigasauger! Hahaha! <lacht> Crit! Oh, oh, oh, ein Pokémon hat sie noch. Ihr ist Signature-Pokémon hier. Letzter. Letzter. Asse-Märmel. Level 66, 59 und 63. Oh, fast Level 60 alle. Oh mein Gott nicht mehr. Dieser Kampf macht mich irre. Knack, krack. Drache. Gestein, glaube ich. Ich bleibe mal drin. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so in die Ecke gedrängt wurde. <lacht> Level 66. Dein Ernst, mein stärkstes Pokémon ist im gleichen Level. Ich meine, okay, das macht's fair, aber. Oh nein, es kann Schwertanz. Es bufft sich jetzt OP. Schwertanz ist richtig OP-Attacke. Damit kannst du dich richtig hochpushen. Bis du one hittest Jedes Mal. So, der Egesam ist aber schon mal gut, weil sie kann nicht mehr rauswitchen und Egesam entfernen. Der Egesam bleibt für immer den ganzen restlichen Kampf lang. Das war meine Taktik bisher. Nee, was? Was? Bohren oder Gestein Verdammt da Boden oder Gestein. Ich guck das kurz nach, oder? Oder? Ich weiß halt nicht, was ich einsetzen soll. Nee, komm. Mach den Gigasauger. war unbedingt nicht nachzuschauen, aber lass es. Da könnt ihr sehen, wie krass Schwertanz ist. Ich bin jetzt schon down. Aber du kommst mir nicht die Toxin! Du kriegst sowas von rein, Mann! Ich drück dir so heftig diese Toxin in deinen Racken, dass du nicht mehr weißt, und vorne und hinten ist! Aua. Aua. Was mache ich nun? Was mache ich nun? Ja, was mache ich nun? Ich push mein Traummagier mit Gedankengut. Das wird mich nicht killen. Bitte nicht. Das killt mich instant wegen dem freaking Crits! You've got to be kidding. Boah, Konfu-Streiber hat echt geil, ne? Aber erstmal muss ich mich darauf priori äh, priorisieren, priorisieren, dass ich meine Beleber alle verschwende. Top-Beleber auf Chelterra. Er hat es dringend nötig. Ich bin down, oder? Ob ich das den überhaupt schaffe? Was jetzt? Was jetzt? Ich packe Chaltera rein und teste die Gewässer. Ob es mich one oder nicht. Spoiler, ich hoffe, dass es mich nicht one-hitted. Bin heilig jetzt. Tails hey, könnte hilfreich sein. Mit der Hyperpumpe. Oh, oh, oh, nein! Ah! Das gibt es nicht! Das wird mich nicht one-hitten! Ich meine, hey, Egesam ist eine große Hilfe, wirklich, aber. Oh! So, Tails ist, ein Kampf, ist kampfbereit jetzt. Tails ist jetzt endabbe. Seht ihr das? Seht ihr, wie OP-Drachentanz ist? Ich muss, ich muss die Hydropumpe versuchen. Entweder ist es Boden oder Gestein. Und wenn es Gestein ist, ist die hydro die beste Methode, es dann zu kriegen. Aber es mich. Oh, Tails! Oh, Tails! Ich bin so leid, dass ich dich gekillt habe. Du lebst mich natürlich. Hydro-Pumpe, bitte setze ein! Ja! Komm schon! Nein, das macht nicht so viel! Ah, hoffnungslos! Useless, useless, useless! Knack, Rack, ist freaking OP! Okay. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe so viel Spaß, um vorzeitig abzugeben. Oh Gott. Sie hat dabei Spaß, mich hier leiden zu sehen. Wie krank. Naja. eine idee leute ich habe eine idee was ist wenn ich tails am leben lasse und einfach egelsamen den rest erledigen lasse? was dann oder er killt es mich jetzt instant won mit erdbeben na klar natürlich ich bin ich habe verloren leute ich habe verloren mein letztes pokémon ich habe den belieber einsetzen soll Verdammt! Ich was anderes, was mir gerade einfällt, ich könnte die AP von ihr ausgehen lassen, aber ich weiß nicht, ob die gegnerischen Trainer überhaupt AP benutzen. Wisst ihr, du, was ich meine? So, das wird jetzt alles entscheiden, ob ich die das Video beenden kann hier oder. hab da noch eine Hoffnung hinter dem Tunnel ist. Schenken einfach die Top-Genesung. macht mich wanted bin ich down habe ich verloren, ja, ich hab's verloren so eine kleine ruhepause gemacht jetzt habe ich noch mal ihr ganzes team besiegt bis zu Knackrak. ich habe überlegt ob ich sie stattdessen jetzt erstmal mit toxin angreife aber ich glaube scorpio hat nicht die genügige verteidigung und schnurgas ist das ding ich kann charme einsetzen damit es nicht so krass stark ist, weil ich setze die ganze Zeit ähm, Schwerthands ein, damit es den Angriffswert erhöht und wenn ich dann aber genau das Gegenteil mache dagegen und Schnurrgast -Schnur ist ja mein schnellstes Teammitglied meine Taktik ist Scham mit Schnurrgast zu spammen, bis es down geht dann zusammen und dann hoffen, dass alles gut läuft das ist jetzt meine neue Taktik Wir wollen, dann werden wir sehen, wie das klappen wird Ja uh! Oh nein. Charm. Das war mir klar. Das war mir so klar. Ich habe sogar gehofft, dass du das machst, weil jetzt kann ich Charm einsetzen. Und kann es gleich sogar, vielleicht sogar nochmal einsetzen. Aber was mich wundert, wieso ist das Ding schneller? So, jetzt ist es so, als würde es einmal GD-Buff werden und nicht zweimal GD-Buff leider. Das überlebe ich nicht, oder? dass ich liebe dich. Lukas, bist du süß? Ich liebe dich. Nochmal Scham, yes! Ah, alles spielt auf meine Karten. Ah. Oh Gott, ihr seht, mein Team ist relativ äh, gut aufgebaut. Oh Gott, Terror ist überhaupt nicht gut aufgebaut. Das fällt mir erst jetzt auf. Scheiß drauf, mach einfach top Genesung. Ich muss später ein paar Sachen rauspiepsen, aber egal. Ich habe vorhin richtig geraged. Egal. So, safe switch auf Chelterra. Egesam und hoffen, dass ich dass es mich nicht killt, weil jetzt, wo es keinen Schwertanz hat sogar und es sogar einen Debuff hat, wollte ich eigentlich nicht sterben. Guck mal, es setzt sogar seine Runde ein für Schwertanz. Egesamt trifft auf jeden Fall. Jetzt hat nur das Problem, jetzt ist es wieder auf entweder gerade oder auf plus 1, ich weiß es nicht. Plus 2 ist auf gar keinen Fall. Aber entweder gerade oder plus 1. Heißt, es könnte mich one-hitten, es könnte aber auch sein, dass ich gerade noch so überlebe. Ich kann es nicht gut einschätzen. Und Erdbeam macht am meisten Damage. Oh nein, jetzt macht es... Oh, jetzt, jetzt ist es auf jeden Fall... Spätestens jetzt ist es sowieso auf plus 2. Wenn nicht sogar höher. Aber Egelsamen ist drin. Der Erdbeam hat es auf die Hälfte gebracht. Und jetzt habe ich das gleiche Problem wie vorher. Nee. Es ist noch nicht vorbei. Sie sollte eigentlich keinen äh, top mehr haben. Ich glaube, sie hat nur eins. Ich hoffe, sie hat nur eins. Ich werde einfach angreifen. Auch wenn es mich jetzt killt. Was soll ich machen? Ja, ich habe es überlebt. Ich habe es überlebt. Minuten warst du die stärkste Herausforderin. Und jetzt bist du bereits die stärkste unter allen Trainern. Du bist unser neuester Champ. Danke. Danke. Das Pokémon, was uns so weit gebracht hat, hat's beendet. Nice. Das war's gezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt und sie mit ruhiger Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden dir eine ideale Kombination. Du hast erneut bewiesen, dass du an der Seite deiner Pokémon jedes Hindernis überwinden kannst. Das hat unser Kampf deutlich gezeigt. Damit steht die Krönung des neuen Champs der Sinnoh-Regierung bevor. Komm, nimm den Aufzug. Damit sind wir der stärkste Trainer von allen. Wir sind der Champ von Sinnoh. Von Pokémon leuchtender Perle. All die Abenteuer, die wir erlebt haben, um hier hinzukommen. Der Raum, der vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Professor Albe! W was macht der denn hier? Michael, dein letzter Kampf war verzücklich. Das sind zugeguckt! Oh, Sie sind auch hier, Professor Albe. Natürlich! Ein Kind, dem ich eine Pokédex anvertraut habe, kommt so weit. Das ist selbstverständlich, dass ich Zeige seines Vogels werden möchte. Michael, ich sollte dich nicht mehr ein Kind nennen. Du bist ein wahrer Chap. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus den Kinder, den Kinder für ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Michael, hier entlang bitte. Professor Albe, kommen Sie bitte auch mit! Er darf mit rein? Okay. Irgendwanniger Raum, aber da ist die Maschine. Es ist lange her, seit ich diesen Raum zuletzt mal betreten habe. Zuletzt, zuletzt war ich hier, als ich zum Champ getrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Michael, willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an eure bisherigen Abenteuer. Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaft für alle Zeit festhalten. damit. Willkommen in der Ruhmeshalle! Glückwunsch an Chill Level 66, der Start, der alles anfing. Glückwunsch Tail Level 62, das gute Wasser-Pokémon. Glückwunsch an Tricky Level 64, das Feuer-Pokémon. Glückwunsch an Traummagie Level 66. Das, ich mag dich, Pokémon. Äh, Glückwunsch an Scorpio, das Level 59. Andere Level-Tip-Gift-Pokémon. Und Glückwunsch an Schnurgas Level 63. Das Fastest freak pokémon Ja, Traumagie ist doch das Kentucky-Pokémon. Das wisst ihr. Mit diesem Team bin ich Champ der Pokémon-Liga geworden. Glückwunsch. Oh yeah. Rechts die Tank? Nein, okay, das macht keinen Sinn. Oder so, so ein bisschen. So rechts sind die ganz großen Pokémon und links die kleinen. Oh, yeah, baby. Und das war Pokémon Leuchtende Perle. Aber noch ist es nicht vorbei. Denn es gibt noch die After-Story, die wir beim nächsten Mal, ja, machen werden. Pokémon Shining Pearl oder auch Leuchtende Perle auf Deutsch. Hier sind die Credits. Wir fahren wieder zurück nach Hause. Wir sind Champ geworden, aber... ist war ein schönes Gefühl, hier eine, Runde, eine Stunde lang rumzusitzen. In, in dem Champ Room. In dem Raum einfach da rumzustehen und nichts zu machen. Oder rumsitzen oder was auch immer, aber... Das mein ganzes Leben lang machen, so wie Cynthia ist... Passt immer macht. Okay, sie ist auch viel unterwegs, aber sie ist auch sehr oft da. Wie ein Arenaleiter. Ich glaube nicht, dass ich wie ein Arenaleiter leben will. Die haben da schon ein anstrengendes Leben. Wie eine Arbeit ist das. Ich glaube, da will ich lieber frei sein. Weiter Sachen erkunden. Neue Pokémon fangen. Den Pokédex vervollständigen. Sowas will ich machen in meinem Leben. Und dann reich werden. <lacht> ja. Das hat sich nach einem Plan wie alles anfing. Damals sagt das unschuldige Mädchen. Und dann später... Geld. <lacht> ja, also, das war Pokémon Leuchte Perle. Mein Fazit zu dem Spiel. Es ist ein gutes Remake. Es ist besser, als Diamant und Perle damals auf dem DS waren. Aber es gab auch Platin. Und dieses Spiel ist wirklich sehr gut. Und wie gesagt, viel besser. als ein gelungenes Remake. Aber vertraut mir, ich kann wirklich nur von Erfahrung sprechen, Platin ist das bessere Spiel. Ich finde wirklich, wenn man den DS hat oder den 3DS hat oder irgendwas, was DS-Spiele spielt, wenn man sowas hat, würde ich eher gucken, dass ich für den gleichen Preis, oh, hübsches Outfit, was ich, äh, dass ich Platin hole, weil das ist, kostet ungefähr genauso viel, hat Pixel-Grafik, äh, hat ungefähr genauso viele Pokémon. Äh, okay, es hat jetzt nicht so viele Legis, wie man hier später fangen kann in After Story, Spoiler, ups, aber... Trotzdem, ist es einfach das bessere Spiel. Das, die Erfahrung wird besser sein. Vor allem, falls ihr fern seid von so Pixel-Grafik. Äh, von dem Artstyle und alles. Viele mögen ja dieses Spiel hier nicht, was wir hier gespielt haben. Wegen dem Artstyle kann ich nachvollziehen. Bin ich aber nicht der gleichen Meinung. Ganz ehrlich, bin ich überhaupt nicht. Die Artstyle... Oh, süß. <lacht> sie so ein bisschen aus wie Sonne und Mond. Ja, der Artstyle ist gut. Nicht ideal, nicht perfekt. Oh, voll süß. wer kann man das denn bekommen, das Outfit? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Vielleicht ist das neu jetzt. Wie auch immer. Ja. Ähm. Müsst ihr entscheiden, ob ihr wirklich findet, dass der Arzt ein großer Kritikpunkt ist und dass man deswegen das Spiel nicht kaufen sollte. Ist eure Entscheidung, sage ich nichts zu. Ich finde halt, es gibt wichtige Dinge als Grafik. Gameplay zum Beispiel. Es ist immer noch Pokémon. Es ist immer noch Gen 4. Gen 4 ist meiner Meinung nach die beste Gen ever. Also auch mit Hardcore und Silver, aber auch mit Diamant per Platin. Vor allem mit Platin, aber auch... Wirklich, ich habe jetzt Diamant und Perl mögen gelernt. Durch dieses Remake. Auch wenn es ein Gen-8-Spiel ist. Es ist ein äh, Gen-4-Remake. Von Diamant und Perl. Ja, wie gesagt, ich habe alles gesagt, was es gibt. Der größte Kritikpunkt an diesem Spiel ist nicht die Grafik für mich, sondern der, ähm ep oder was auch immer. XP-Chair. Ja, xp wie auch immer. Der ist viel zu broken. Warum kann man den nicht an- und ausschalten? Warum fuchst du der nicht so wie damals? Dass du den zum Tragen gibst und ein Pokémon-Level dadurch. Ich weiß es nicht. Ich meine, im Endeffekt war der Kampf jetzt gegen Cynthia wirklich super schwierig. Ich bin noch mal down gegangen. Aber ey, ich muss zugeben, Cynthia ist wirklich eins der, einer der stärksten Trainer, in ganz... Pokémon. Ganz oben in den Top 3 der stärksten Trainer. Also, dass ich da mal verliere, denke ich, ist human Und... <lacht> ich denke, da könnt ihr mir verzeihen. Ja, euch drei, euch drei, die gerade verschwunden seid, euch fange ich auch noch. Vielleicht beim nächsten Mal. Vielleicht aber auch irgendwann später. Euch fange ich auch noch. Erstmal aber wieder zurück zum Mami. Hi, Mom. Ich bin Champ. Warum habe ich mich umgezogen? War ja, wahrscheinlich so das Outro. Egal. Und das war dieses Let's Play. Wir sehen uns entweder bei der After Story oder beim nächsten Let's Play wieder. Haut rein und ciao.